Der Film, mein Name ist Amsel. Anselm Amsel. Ich bin hier der Konferenzier. Sie wissen schon. Willkommen, bienvenue, welcome. Und da ist ja schon der Star des Abends. Leider schon wieder weg. Jetzt aber Applaus für den unvergleichlichen, wenn auch ein wenig verfressenen, Bernd von Eich ohne Horn. Äh, seine Lieblingsdisziplin? Er ist Weltmeister im Speed-Nüsse-Klauen. Eigentlich wollte ich ja jetzt zwischendurch einmal einen Witz erzählen, aber Sie sehen es ja selbst. Tekla Taube hält sich mal wieder nicht ans Drehbuch und ans Programm. Und jetzt holt sie auch noch ihre nichtsnutzige Zwillingsschwester Tilly Turtel auf die Bühne. Naja, ja, Tilly, wenn du schon mal da bist, zeig dich wenigstens von deiner besten Seite. Ja, nicht immer nur picken, picken, picken. Auch oh, hier der Höhepunkt der Show. Eitelbert lässt eine ganze Nuss und dann sich selbst verschwinden. Die Klartaube nutzt die Kunstpause des Artisten von Eich ohne Horn auf ihre ganz besondere, kopffüllende Weise. Das kann sie sich in Pose schmeißen und picken, picken, picken. Und Minna Meise... Man sieht sie kaum, kassiert schon mal ihr Honorar, bevor das Buffet abgeräumt wird.